Natürlich muss ich ein Lob an unsere Hashtag-Rette-den-Boden-Bewegung aussprechen, die Conscious-Planet-Bewegung und natürlich an den Guru persönlich für das Erkennen zu einem sehr kritischen Punkt unserer Zeit. Einer der wichtigsten Chancen, die die Rette-den-Boden-Bewegung nicht nur für die Karibik, sondern für die ganze Welt bietet, dass die Nachricht eine Reihe bestimmter Gruppen von Interessenvertretern erreicht hat, die wir sonst wahrscheinlich nicht erreicht hätten mit unserer sehr technischen und institutionalisierten Art der Interessenvertretung. Ich für meinen Teil und wahrscheinlich auch meine Zeit, meine Generation, ich habe noch nie ein solches Maß an Engagement und eine derartige Ausrichtung auf dem Boden erlebt. Ich habe noch nie, wiederum zu meiner Zeit, gesehen, dass sich unsere regionalen Entscheidungsträger derart für ein Thema ausgesprochen und engagiert haben, wie sie es die letzten paar Monate getan haben, was das Verständnis und die Erkenntnis der Bedeutung des Bodens betrifft.